3 AG ist ein Drain Unternehmen im Herzen von Kriens. Seit über 50 Jahren betreuen wir unsere Kunden im Bereich Buchhaltung, Steuern, Unternehmensberatung und Personaladministration. Willkommen bei der UTAG. Mein Name ist Melinda und ich bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Manak, ich bin im dritten Lehrjahr und heute zeigen wir dir, was dich bei einer bei uns erwarten würde. Im ersten Lehrjahr verbringe ich zwei Tage in der Woche am Empfang. Das macht die Arbeit abwechslungsreich und hilft mir, den Betrieb besser kennenzulernen. Dabei nehme ich Telefon entgegen, empfange Kunden und bearbeite die Post. Neben diesen Aufgabe darf ich schon einfache Buchhaltungen von Kunden führen. Im Verlauf unserer Ausbildung dürfen wir immer mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich begleite Kunden aus diversen Branchen in Sachen Buchhaltung, Steuern bis hin zur Vorbereitung vom Jahresabschluss. Besonders gut an dieser Ausbildung gefällt mir, dass man vieles lernt, was man auch im Alltag brauchen kann. Wie zum Beispiel das Ausfüllen von der eigenen Steuererklärung. In der Urtag wird sehr viel Wert auf Ausbildung gelegt. Darum findet auch immer wieder Schulungen für die Lernenden statt. Außerdem gibt es im dritten Lehrjahr eine individuelle Prüfungsvorbereitung, wo man sich mit einzelnen Mitarbeitern noch zu den wichtigsten Themen austauscht und verschiedene Aufgaben löst. Wir hoffen, du kannst dir jetzt besser vorstellen, was man als Kaufmann, Kauffrau, Trauer und Immobilien bei der Uttachsum machen. Wenn auch du dich von unserem Beruf angesprochen fühlst, dann bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich.